Hallo, du bist bei Going Easy und in diesem Video geht es darum, wie man eft klopf bei Reiseangst, Agoraphobie, Angst- und Panikstörungen einsetzen kann. Auf dem Kanal Going Easy geht es ja auch viel um narzisstischen Missbrauch, narzisstische Mütter, Borderline, toxische Partner, ja und was man dann eben zu so tun kann, wenn man diesen ganzen Käse erlebt oder erlebt hat. Also was kann man alles tun, ist ja wohl klar, bei einer Agoraphobie würde ich auf jeden Fall eine Psychotherapie machen. Meine agoraphobischen Zustände, die kommen und gehen eigentlich je nach äh, Zustand der Beziehung, also je toxischer, desto agoraphobischer wurde ich. Und eigentlich hat die Angst dann insofern auch einen guten Zweck gehabt, mich nämlich aus dieser Beziehung irgendwie auch rauszuholen. Aber leider äh, hat man dann auch, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, mit Panik. Attacken in bestimmten Situationen. Der Geist oder der Körper, das Nervensystem, merkt sich das einfach und spult es dann wieder ab. Also es wird dann zu einer Phobie, je nachdem, wo man eben so eine Erfahrung gemacht hat. Und das werden ja vielleicht einige kennen. Du stehst im Supermarkt, kriegst eine Panikattacke, warum auch immer. Plötzlich ist der Supermarkt irgendwie ein rotes Tuch oder im Kino oder auf Reisen. Ich hatte auch mal eine Mitbewohnerin, ach Gottchen, das ist auch schon 20 Jahre her, die ist einfach gar nicht mehr rausgegangen. Ich glaube, da habe ich das erste Mal auch jemanden kennengelernt mit Agoraphobie. Ja, mich hat es dann ein paar Jahre später selber erwischt. Das war so mit Mitte, Ende 20 war ich in meiner ersten super toxischen Beziehung mit, ich weiß nicht, was war das, Psychopathin, Narzisstin. Jo, Damals habe ich das natürlich nicht gecheckt, aber heute im Rückblick weiß ich dass das war absolut obertoxisch. Und ja, so kam ich dann zu Panikattacken, in Zügen, auf Reisen, wenn ich in einer anderen Stadt war. Meine derzeitige Therapeutin sagte, ach na ja, das klingt ja eigentlich wie Reiseangst, aber ehrlich gesagt, ich habe meine also diese Gefühle schon so lange angeguckt, diese Zustände, Jahrzehnte. Also für mich ist es einfach nicht nur eine Reiseangst, aber wie auch immer, es ist da und es schränkt mich Immer wieder ein. Ich habe schon echt viele Sachen ausprobiert. Also ich finde nach wie vor, EFT hilft mir da am besten. Wahrscheinlich kann man noch zig andere Sachen machen, wenn das Nervensystem immer irgendwie so im Overdrive ist. Keine Ahnung, man kann mehr auf seine Ernährung achten, vielleicht doch noch mehr meditieren und Yoga machen. Aber hallo, der Tag hat auch nur 24 Stunden. Und wenn ich das alles mache, um irgendwie stabil zu bleiben, komme ich dann eigentlich noch zum Wegfahren? Aber was ich damit sagen will, natürlich kann man noch viel mehr machen als Klopfen. Also ich denke auch Atemübungen sind super. Ich habe mich mit Atemtechniken nicht so viel beschäftigt, außer so im Rahmen von Yoga. Ich merke aber schon, wenn Angst kommt und man nimmt mal einen tiefen Atemzug oder versucht dann nicht in diese Schnappatmung zu kommen, das hilft natürlich ungemein. Ein letzter Tipp, bevor es hier losgeht. In diesem Video werde ich ein EFT-Skript klopfen zum Mitklopfen. Finde ich nach wie vor ein Tipp, der ist von einem YouTuber Noah Alkrieff. Ich schreibe auch noch mal, ah, ich blende das mal hier oben ein, ein ähm, Video von ihm, was man bei Panikattacken machen kann. Und wenn man halt auf YouTube oder überhaupt im Internet guckt, es gibt ja Milliarden Tipps, also davon kriege ich ja schon eine Panikattacke, wenn ich das lese. Aber was mir bei ihm gut gefallen hat, bei dem Video von Noah Alkrieff, und das widerspricht natürlich auch so ein bisschen jetzt das mit EFT anzugehen, Nämlich gar nichts zu tun, sondern es einfach zu lassen. Also das ist wirklich auch die hohe Kunst des Zulassens. Ich habe Noah Alkrieff vor ein paar Jahren fast täglich gehört, Binge-Watching. Das war die Zeit, als ich selber noch auch richtig viel meditiert habe. Ich fand die Ansichten, wie er bestimmte Sachen, also auch reframed hat, betrachtet hat und gerade auch bei Angst und Panik ist es tatsächlich auch die Bewertung von Gefühlen, finde ich. Also jetzt kommt da so ein Gefühl angekrochen und die Bewertung, die innere ist, ach du Scheiße, jetzt geht das schon wieder los und nein, das darf nicht sein. Und wenn die Leute mich sehen und, und ich will das alles nicht spüren und an so einem Punkt zu gehen, zu sagen, es ist okay, wenn es da ist, es ist einfach da, es ist weder okay noch nicht okay, ich lasse das einfach durchlaufen. Also mir hat das auch schon manchmal geholfen, das so zu sehen. Da habe ich dann auch einfach nichts gemacht. Das sind jetzt diese Gefühle und ich benenne die. Ich muss mir jetzt auch nicht irgendwie selber noch Angst einjagen, indem ich sage, oh Gott, jetzt kommt eine Panikattacke. Sondern ich benenne das, was ich tatsächlich jetzt empfinde. Kribbeln in den Händen oder äh, es wird eng in der Brust, im Hals. Ich fange an zu schwitzen. Ich kriege vielleicht... Äh, das Gefühl, da kommt jetzt Durchfall oder mir wird übel oder halt das sind so die Symptome, die ich halt kenne. Ich weiß, es gibt noch viele andere Symptome, aber das sind halt die, die mir vertraut sind. Ja, also es einfach nur lassen, das fand ich auch schon ziemlich hilfreich und es nicht als etwas Schlimmes zu bewerten, sondern zu sagen, hey, das sind meine Gefühle und ich darf das jetzt spüren. Ich persönlich finde das auch eine tolle Herangehensweise, sollte hier nicht unerwähnt bleiben. Aber jetzt kommen wir mal zum EFT. EFT bei Agoraphobie. Ich selber habe natürlich auch schon 100.000 Mal mit EFT Agoraphobie oder vor allen Dingen Angst geklopft. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ich vielleicht auch gar nicht so konkret an die Themen rangekommen bin. Ich habe das immer so ein bisschen global gemacht. Ja, Angst, Angst wegzufahren, Angst, dass ich äh, Angst kriege, also das ist natürlich auch ein Mega-Thema, die Angst vor der Angst, Angst vor einer Panikattacke. Ich fand neulich sehr inspirierend, weil erstaunlicherweise gibt es auf YouTube gar nicht so viel unter den Begriffen EFT, Agoraphobie, also EFT, Angst und Panik schon. Ähm, so ein Typ aus England, der hat ein Video gemacht und hat da ein paar Setup-Sätze reingebracht. Da habe ich so gedacht, ach, ja stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen und zwar habe ich aufgrund dessen auch ein Video gemacht, das äh, verlinke ich auch gleich mal hier oben, wo ich mal bespreche, warum ich glaube, dass auch so eine Kopplung da ist zwischen Agoraphobie und Sozialphobie, denn er macht in seinem Video auch so Themen auf, wo ich merke, das ist auch für mich ein Riesenthema, nämlich, dass mir das in der Öffentlichkeit passiert und andere Leute können sehen, dass ich gerade irgendwie nicht klarkomme. Ich habe schon manchmal gedacht, auch wenn ich überhaupt kein Problem damit hätte, dass ich... Ja, dann habe ich Durchfall, dann ist mir schlecht, dann zitter ich oder meistens, sieht sowieso niemand, nur ich spüre das, dass, ähm, dass das auch schon irgendwie eine Entlastung wäre, wenn es mich halt einfach nicht kratzt, ne? einfach ich lasse es einfach zu. Ja, <lacht> zulassen, nicht wahr? Ja, aber ich, ich fand das ganz spannend, weil er eben ähm, solche Sachen auch anspricht und ich glaube, ich werde mich jetzt auch so relativ eng so an dem halten, was er gemacht hat. Und was mir noch dazu einfällt, weil das im Grunde genommen auch was ist, was ich glaube ich auch noch gar nicht so geklopft habe, nämlich dass ich nämlich bei so einer Panikattacke auch gesehen werde und dass mir das dann unangenehm ist. So, jetzt aber mal genug gequasselt über Angst und Panik und EFT und dies und das, aber es ist auch echt ein Thema, in dem ich mich gut auskenne. Wird auch bestimmt nicht mein einziges Video dazu sein. Wenn du jetzt mitklopfst, dann meine Bitte, du klopfst auf eigene Verantwortung. Wenn es dir irgendwie bei diesem Prozess schlecht geht, hör auf zu klopfen. Eigentlich hat EFT nun keine bösen Nebenwirkungen, aber man weiß nie, ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Und ich bin auch keine Ärztin und Psychotherapeutin. Wenn du jetzt gar keine Ahnung hast von dem Klopfen, ich habe ein Video, so eine Animation, packe ich oben nochmal in die Infobox. Äh, ja, ansonsten EFT lernen oder du guckst dir eins von den 1 Milliarden Videos auf YouTube an. Wenn du einen richtigen Menschen sehen willst, gibt es auch viele. Ich habe zum Beispiel neben vielen anderen EFT-Lern ganz, ganz viel Brad Yates geguckt. Aber wenn du Fragen hast zu EFT oder zu bestimmten skripten abläufen wie klopfe ich, ich... Mach Beratung e ich mache auch Beratungen per E-Mail, ich mache auch Skype-Sitzungen Also oder du schreibst mir in die Kommentare, ist alles möglich. Also du kannst dir das Ganze erstmal bloß anhören oder auch schon gleich mitklopfen. Du kannst deine eigenen Sätze dazu formulieren. Ich nehme jetzt natürlich mein eigenes Thema und zwar ist das die Angst, alleine wegzufahren. Wir beginnen an der Handkante. Auch wenn ich Angst habe, alleine wegzufahren, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich Angst habe, alleine wegzufahren, weil ich im Bus die Kontrolle verlieren könnte, eine Panikattacke bekommen könnte, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich Angst habe vor dieser Busreise, ich könnte eine Panikattacke kriegen, ich könnte voll abkacken, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Das war jetzt dreimal den set satz an der Handkante geklopft. Jetzt kommen wir zu den Gesichtspunkten und Körperpunkten. Auge innen. Ich habe Angst, wegzufahren. Auge außen. Ich habe Angst, diese Busreise zu machen. Unterm Auge. Ich habe Angst, dass ich eine Panikattacke bekomme. Unter der Nase. Ich habe Angst, dass ich Angst kriege. Kinnpunkt, ich habe Angst, dass ich eine Panikattacke kriege. Schlüsselbeinpunkt, aber ich werde das schon irgendwie durchkommen. Das wird schon. Unterm Arm, ich weiß, ich kann das schaffen. Ich habe das schon immer geschafft. Handgelenk reiben, es wird schon alles gut laufen. Kopfpunkt, ich bin in Sicherheit. Ich war immer in Sicherheit und ich werde immer in Sicherheit sein. So, das war es erstmal zu diesem Skript. Ich denke, es ist klar, dass es austauschbar ist. Du kannst auch die Busfahrt oder das Wegfahren, der Besuch im Kino oder in den Supermarkt gehen oder was auch immer dich einschränkt, wovor du Angst hast. Äh, Geht es weiter mit dem, was ich schon angesprochen hatte und zwar dass das Ganze in der Öffentlichkeit stattfindet und möglicherweise auch da Ängste hochkommen, dass man damit gesehen wird in der Öffentlichkeit. Ja, und wer hätte das gedacht? Das kann man natürlich auch klopfen. So, los geht's, wieder an der Handkante. Auch wenn ich Angst habe, dass mir in der Öffentlichkeit schlecht werden könnte, dass ich eine Panikattacke kriege, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich befürchte, dass ich eine Panikattacke im Bus kriegen werde, und dann geht es mir scheiße. Und dann kriege ich Durchfall oder mir wird übel und ich komme überhaupt nicht klar. Liebe und akzeptiere ich mich trotzdem. Auch wenn mir die Vorstellung, ich kriege eine Panikattacke im Zug, äh, im Bus, aber egal, <lacht> Zügen ist es genauso. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auge innen. Was, wenn ich eine Panikattacke im Bus kriege und alle sehen das? Auge außen. Ich habe echt Angst, in der Öffentlichkeit eine Panikattacke zu kriegen. Unterm Auge. Dann wird mir schlecht. Unter der Nase. Dann kriege ich womöglich noch Durchfall und bin mit Übel in der Öffentlichkeit und dann komme ich da nicht weg. Unter der Lippe, dann bin ich wie festgenagelt in diesem Muss und muss das stundenlang aushalten. Tief einatmen, Schlüsselbeinpunkt klopfen. Aber ich werde damit schon klarkommen. Unterm Arm, es ist okay, ich schaff das schon. Es gibt Schlimmeres. Handgelenk reiben, es wird schon alles gut werden. Auf dem Kopf, ich bin in Sicherheit, ich war immer in Sicherheit und werde immer in Sicherheit sein, es ist alles gut in meiner Welt. Noch eine letzte Runde mit dem Thema, das kennen manche von euch sicher auch, das ist, dass man nicht flüchten kann, dass man nicht wegkommt, festgenagelt ist Ja und sich deswegen vielleicht auch nicht so gerne wegbewegt von einem vertrauten Ort. Was ja auch bei, Agor... <lacht> bei Agoraphobie ganz typisch ist. Ich mache das natürlich wieder an meinem Busbeispiel. An der Handkante klopfen. Auch wenn ich Angst habe, dass ich da nicht wegkomme und ich bin festgenagelt auf dieser Busreise. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich Angst davor habe, in diesen Bus einzusteigen und dann komme ich da nicht mehr raus. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn es mir Angst macht, dass ich nicht irgendwo hinflüchten kann, sondern da erstmal festsitze. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auge innen. Ich sitze dann fest. Auge außen. Ich komme dann da nicht weg. Unterm Auge. Es gibt dann einfach keinen sicheren Ort mehr für mich. Unter der Nase. Dann fühle ich mich gefangen. Unter der Lippe. Dann komme ich da nicht weg. Tief einatmen, Schlüsselbeinpunkt klopfen. Aber das wird schon. Ich komme damit klar. Unterm Arm. Es wird alles gut sein. Handgelenk reiben. Ich habe das auch schon vorher geschafft. Ich schaffe das auch diesmal wieder. Auf dem Kopf klopfen. Ich bin in Sicherheit. Ich war immer in Sicherheit und ich werde immer in Sicherheit sein. Alles ist gut in meiner Welt. Ach so, nee, es geht noch weiter. Ähm, noch der letzte, also jetzt wirklich das letzte, vierte Setup. Das ist ja ganz besonders wichtig. An der Handkante klopfen. Auch wenn ich Angst davor habe, dass andere Leute sehen können, dass ich eine Panikattacke habe. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich mir Sorgen mache, was andere dann wohl über mich denken, wenn ich da sitze mit einer Panikattacke. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich vielleicht in der Öffentlichkeit im Bus eine Panikattacke bekomme und andere können das sehen und ich mir Sorgen mache, was sie über mich denken. Liebe und akzeptiere ich mich trotzdem so, wie ich bin. Auge innen. Ich mache mir Sorgen, was andere dann von mir denken. Auge außen. Vielleicht denken die, ich bin verrückt. Unterm Auge. Dann sehen die, dass ich nicht klarkomme. Unter der Nase. Oh Gott, das ist voll peinlich. Kinnpunkt. Dann sehen die anderen, dass ich überhaupt nicht klar komme. Gerade, dass ich eine Panikattacke habe. Oh, es ist voll peinlich. So tief einatmen. Schlüsselbeinpunkt klopfen. Aber es ist okay. Ich bin okay. Ich komme damit klar. Ich bin trotzdem in Ordnung. Handgelenk reiben. Ich werde da schon durchkommen. Es wird alles gut sein. Kopfpunkt. Ich bin in Sicherheit. Ich war in Sicherheit und ich werde immer in Sicherheit sein. Alles ist gut. Puh, das war jetzt aber lang. Gott, fast 20 Minuten. Naja, ich bin auch schon fast 20 Jahre mit dem Thema mal mehr mal weniger stark beschäftigt. Ich hoffe, das hat dir irgendwie geholfen. Und bei Fragen, schreib mir eine Mail oder schreib in die Kommentare. Ich freue mich natürlich über Feedbacks, Likes, abonniere meinen Channel oder teile das mit Leuten. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine going easy Zeit, ein angstfreies Leben oder zumindest die Haltung, dass Angst vielleicht doch gar nicht so schlimm ist. Also was nicht heißen soll, dass es irgendwie erstrebenswert ist, sich sein Leben so auf so ein paar Quadratzentimeter nur einzurichten, bloß nicht. Also dann echt den Angstknast aufbrechen mit allem, was geht und ja, viel Erfolg dabei und wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.